Hallo ihr Lieben, ihr seid in Würzburg, in der Sternbar, beim Sascha Konrad, das bin ich, man nennt mich auch Sesh. und ich habe heute ein Bier zur Verkostung für uns alle mitgebracht und zwar den Winterbock aus der Distelhäuser Brauerei im Taubertal. Bockbeere haben ihren Ursprung natürlich wie so oft im Kloster, ihr kennt es, die Armen Mönche mussten fasten und es gab nichts zu essen, trinken war erlaubt. Also hat man das Bier etwas nahrhafter gemacht. Im südlicheren Teil Deutschlands kennt man die Maultaschen. Da hat man das Fleisch in den Teig versteckt, damit es der Herrgott nicht sieht. Und so sind diese ganzen tollen Überlieferungen entstanden. Und jetzt haben wir heute den Winterbock eben hier und den will ich mit euch gemeinsam verkosten. Ich nehme einfach mal so ein Fläschchen, und mache das mal auf, flop, schenke das ins Glas, klucker klucker. Und dann schaue ich mir mal an, was ich da so habe. Also ich habe jetzt ja, ein dunkles Bier mit so einer schönen goldenen Farbe, Bernstein, Kupfer kommt damit dazu, leuchtet schön im Licht, schöner feinporiger Schaum und ich rieche mal dran. Da kommen dann so richtig dunkle Malzaromen, Karamellaromen, Röstaromen raus. Das ist was Kräftiges auf jeden Fall, was Kerniges. Ich werde es mal probieren. Ach, gleich cremig, weich sanft zum Gaumen und hinten dran hat man dann so eine schöne, bittere. Karamell und Malz kommt natürlich jetzt auch wieder sehr gut rüber. Das Bier würde ich zu schönen Wintergerichten genießen, zu einem schönen Braten, Gänsebraten, wild, dunkle Soßen, aber auch zu Süßspeisen. Ich kann natürlich auch hergehen und mich rausstellen in die Kälte im Winter. Ich kann mir Handschuhe anziehen, ich nehme mir so ein Glas und die Flasche dazu. Und habe beides in der Hand und dann kann ich mir einen schönen Lebkuchen dazu reinziehen. Vielleicht brennt noch ein Feuerchen. Absoluter Genuss. Ich nehme mal einen Schluck. Würzig. Ja, und das Schöne ist, am Schluss kommt diese Bittere, die einfach Lust auf mehr macht. Also ich würde dann gleich noch mal eins trinken hier. Und wenn das leer ist, ich sage mal Prost. Habt viel Spaß mit diesem Winterbock. Mir schmeckt er. Prost.